I just love to sing. Everybody love to sing. Ich. Wer singt gerne? Wer liebt es zu singen? Gut. We're in the right place. Far left, far right. bitch black, snow white. Would we'll be so good for me. Meanwhile, es sind über zehn Länder dabei. Venezuela, Hallo, Tadschikistan, ganz aus dem hohen Norden, mehrere es Menschen aus Fehl. One more time with your eyes turned. We get Let's slow it down. Dann ist die Leni 7 und die Leni ist die jüngste Teilnehmerin. Applaus für Leni. 37, 1934. 1934! Somalia haben wir schon gesehen. Ah, wo kommst du jetzt? Kann man Wo wohnst du jetzt? Aber irgendwann musst du nach halben kommen. So schön. Rule number one. Every word has a shape. When you have those shapes, ja. you'll get the sound. Und wenn man diese Form hat mit dem Mund, dann kommt diese, diese Kahn-Komp-Draus <lacht> dann. an ja? alle yes. denn unsere Welt braucht dich. Sehr spannend. Alles ist angelaufene Workshops und äh, das ist sehr schön zu sehen. Äh, hier ist glaube ich Chor gerade, Rhythmus. Das wird gerade noch geplant, das ist interessant. ich habe gerade gesehen, so von Indien, Syrien, alles, also vielversprechend, ganz schöner Anfang. Ja? Also. this feel, feel the the plant. Everyone is different because everybody has a different sound and these guys, I think there's over a hundred, are just carrying an awesome sound when, they, when they're brought together. Plus we have different nationalities and we have obviously male and female and young and older so it's a fantastic sound when it comes together. What's special is that a whole village, a whole town, coming together around one specific project. Um, Germany, for me, has some of the best examples of people pulling together and working for the common good, which is community, and I think it's great. die Idee haben wir auch in einem Lied ist jeder hat was was er beitragen was er geben kann und jeder braucht was und essen braucht nun mal jeder Mensch und heute haben die Flüchtlinge von uns das Essen gemacht und ich finde das einfach auch ein tolles Zeichen und wunderbar lecker. session song number three and then recording song number lot 12 hours. Woo. Es macht Spaß, ist natürlich ein anderes Arbeiten als mit Profis. Vor allem, dass man zum Beispiel nur verschiedene Sequenzen aufnimmt, nicht den ganzen Song von vorne bis hinten. Und das ist für Laien erstmal ein bisschen ungewohnt, dass man so einen Song nicht von vorne bis hinten singt, sondern stückweise. Eigentlich, ich äh, glaube zum ersten Mal, oder Malte? Du gehst zum ersten Mal. In Nein, Spiegel. hier geht's. Wir auch. In der Kapelle zum ersten Mal, ja? Das ist absolut toll. Die Stimmung ist super. Und ich gehe so die verschiedenen um, Workshops, die Gruppen und alles sind dabei. das klingt toll. We get together